So könnt ihr in Richtung Westen aufbrechen, wo ihr dann den Tempel des Boron mit der Golgari-Forte findet. Außerhalb der Stadtmauer ein eigenes Tor, was dann wahrscheinlich auch nur von den Boronis genutzt wird. Es gibt natürlich auch noch einen Weg zu dem boron Anger und direkt nebenan gibt es den Anbau an den Tempel, ein Gästehaus des Ordens der heiligen Neujona, wo verwirrte Seelen untergebracht sind zusätzlich gibt es das kloster des vergessens was äh, dann denjenigen verwirrten seelen vielleicht so etwas wie milde schenkt und davor findet ihr selbstverständlich auch einen der angepriesenen brunnen wird Normal, der bewacht der wird äh, wohl nicht bewacht nein nun vielleicht sollte man erst noch vorstellig werden beim boron tempel und seinem vorsteher Äh, ja naja, Gut. du kannst ja vorstellig werden und ich helfe Boltax schon mal in den Brunnen. Äh, ja, können wir so ja, machen. auch ja. oh, mit Boltax einen Brunnen an. Ja, wen soll ich zuerst reinwerfen? Er befestigt vorher ein Seil, damit die wieder herauskommt. Ja, aber mir, das macht's natürlich viel interessanter, wenn wir jetzt ein Seil an ihn festbinden. Diamantes darf zuerst. Ich muss das als außerordentlicher Inquisitor ja überwachen. Ich habe hier diese verantwortungsvolle Aufgabe vom Reichsgroßgeheimrat äh, übertragen bekommen und äh, ich werde selbstverständlich die volle Verantwortung für die äh, durchgeführte Aktion tragen. Ja, kannst du mir denn irgendwie leicht machen? Äh, ja, natürlich. Ja, ähm, Gut. ich würde ich würde dir dann einen Flimmflamm anhaften. Für, ich weiß nicht, 10 Minuten. Erstmal. Der dann schön über deinem Kopf schwebt. Flimmflammfunke. Eier, ah, ja, Schwernis. Ja, während ihr euch ähm, gerade... Äh, drei, den ja. Runden Brunnen zu schaffen macht, könnt ihr wohl sehen, wie... Ein Drakoniter aus dem Inneren des äh, Tempels heraustritt und wohl eine blonde Frau äh, mit ein paar Locken verabschiedet. Ähm, der Blick des Drakoniters fällt auf euch und dann kommt er äh, auf euch zu. Was macht ein Drakoniter im Bronntempel? Darf man wirklich Drakoniter? Drakoniter, ja. Gute Beziehungen pflegen. Okay. okay. Seid ihr von Xelanon geküsst? Was tut ihr dort? Äh, wir untersuchen im, im Auftrag des äh, Grafen äh, diese Brunnen auf dämonische Verseuchung. Des Marktgrafen. Äh, dürfte ich mich vorstellen. Mein Name ist Boltax. Ich bin äh, außerordentlicher Inquisitor im Auftrag des Marktgrafen. Und äh, die Brunnen sind in der Stadt vergiftet worden. Ähm, man nimmt äh, gefährliche Substanzen an. Deshalb möchten wir sicher gehen, dass dieser Brunnen in Ordnung ist. Und lassen unseren Mitarbeiter gerade herab. Äh, nein, Xelodon hat uns nicht geküsst. Aber ich hoffe euch ebenfalls nicht. Nein, hat er nicht. Wunderbar. Ihr seid, ihr seid doch Boltax, oder? Ganz genau, so habe ich mich vorgestellt. Ihr seid mit Netia unterwegs, korrekt? Ja, sicherlich. Sie ist auf unserem Schiff. Gegenwärtig. So, so. Wer seid ihr überhaupt, wenn ich fragen darf? Ich bin Tankilos Drachensohn. Was? Hm. Er ist ein drakonita Boltax korrekt, Und ihr müsst euren Drachenhass als äh, Zwerg mir gegenüber nicht offen zeigen das sind die äh, Ehrentitel die uns äh, zu eigen werden aber ähm, euer Name ist mir selbstverständlich ein Begriff so, ihr habt jetzt die Weisung vom Markgrafen Rondrigan Paligan bekommen, dass ihr in diesem Brunnen hinabsteigen dürft Gut. selbstverständlich Okay. ich wollte euch nur einmal darauf hinweisen, dass dieser Brunnen ebenso wie die im Inneren vergiftet ist nur das dass ist ihr das einmal gesagt habt Deswegen die Frage, für... ob ihr von Xyllidon geküsst seid. wir versuchen, ihr... die Ursache zu finden. Habt ihr schon eine Untersuchung angestellt, der Gestalt, äh, der, der Ursache? Ja, selbstverständlich, wir haben die Sicht auf Mardas Welt enthüllt und wir haben selbstverständlich unsere eigenen, um uns gegebenen Mittel angewandt, um die Brunnenwässer zu analysieren. Sie sind tatsächlich vom Rodem vergiftet, der den Niederhöllen anhaftet. Und habt ihr die Ursache gefunden? Nun, die Brunnen sind untereinander verbunden. Irgendjemand wird dort wohl ein sinistres Ritual abgehalten haben. Ich weiß es nicht. Zumindest hat hier in diesen Brunnen niemand etwas reingeschmissen. Also in anderen Brunnen kann ich dies natürlich nicht sagen, aber äh, auch der DAPAT ist äh, seit. nun. Äh, seit einigen Stunden er vor sich hin. Also habt ihr nur eine oberflächliche Suche durchgeführt? Ich bin kein Ferdi. Ich bin vor allem damit betraut, den ähm, blinden Seelen hier weiterzuhelfen. Das ist meine Aufgabe als Drakonite. Nicht nur hier, sondern äh, nun überall. Also habt ihr nichts dran, letztendlich, um mir herauszufinden, was die Vergiftung so ausgelöst hat. Meine Aufgaben Verschied sind andere. Naja, nee, es ist sehr schön, euch kennenzulernen und wir wollen euch ja nicht von euren anderen Aufgaben abhalten. Aber genau. schön, euch kennenzulernen. Und falls ihr noch Informationen habt, die für unsere Untersuchung relevant wären, würden wir uns selbstverständlich freuen, wenn ihr diese mit uns teilen würdet. Hm. Nun, wie gesagt, es handelt sich dabei um den Hauch der Niederhöllen, der von diesen Brunnenwässern ausgeht. Das haben wir selbstverständlich draußen im Hafen ab und zu einmal, vielleicht einmal im Jahr. Aber dass es sich äh, ins Innere der Stadt ausbreitet und auch den Darpod befällt, ist neu. Ich bin selbstverständlich äh, von Hesinde geküsst, nicht von Xeledon. Daher sind mir all ihre Lehren zuteil. Äh, meine Spezialisierungen liegen, wie gesagt, in äh, ganz anderen äh, Teilgebieten, aber ich bin allumfassend gebildet. Ich habe aber keine Zeit, daher kann ich euch leider nicht helfen. Aber ihr sagtet, Nethias ist in der Stadt, korrekt? Es wundert mich, dass ihr euch noch nicht aufgesucht habt, aber vielleicht habt ihr euch verpasst. Nun, ich werde sie einmal auf dem Schiff von euch äh, besuchen. Ich sehr gerne, wenn es eure Zeit zulässt. Ihr fahrt mit der Drachentöter, korrekt? Die wir, so. paar, wir haben das Schiff umbenannt in Aviandas Rettung zu Ehren der Aresgeweihten, die im Dienste des Schiffes ihr Leben ließ. Und die wir aus den Niederhöllen befreit haben. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie, ich habe hier noch ein kleines Büchlein. Na Naja, er ist ein hissende geweihter Das interessiert ihn doch bestimmt. Sie ich freuen sich, wenn ich Ihnen Bücher gebe. Aber nicht Trivial-Literatur. Nun, es ist nicht trivial, jemanden aus den Niederhöllen zu befreien. Es war sehr anstrengend für uns. Eure Literatur allein schon. Es ist tatsächlich no. sehr anstrengend. Ähm, gut, behaltet euer Büchlein. Ich werde mit Nethia sprechen und äh, dann sehen wir uns eventuell auf eurem Schiff. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und was auch, dass ich ihr nicht reinfällt und das Wasser trinkt. Diamantes? Ist? Ist, ist, ist? ist das schon ein Brunnen oder... Nein, Seil! Vielleicht sollten wir die Handschuhe tragen und vielleicht eine, eine Maske. Naja, Diamant ist, willst jetzt einfach da reinklettern und ich halt das Seil fest, gucken wir mal, was passiert. Ja, scheiße, was soll das denn bringen, wenn da. Könnt, könnt ihr mich nicht irgendwie vor dämonischen Sachen schützen? Nun. Ich weiß nicht, wie der ja. Übertragungsweg ist. Sollen wir auf jeden Handschuhe tragen? Ich, ich, ich bin ziemlich. ja. Ich glaube, ich kann das ab. Nun gut. Aber Handschuhe um, nehme ich trotzdem. Wichtig, bitte. wichtig ist, dass ihr eine Probe nehmt. Ähm, ich habe Serpentilio hier dieses Glasfläschchen abgeluchst, als er nicht geguckt hat. Ich glaube, es wird ihm nicht fehlen. Ja, ist eine gute Probe. <lacht> ja, die... Mit, mit den eigenen <lacht> gucken, dass du das Seil wieder lösen kannst. Vor allem ist es halt auch noch Taghell über deinem Kopf. Also du hast eine ne Sonne, die über deinem Kopf schwebt. Oh, du wirst da alles sehen. Ja, dann kann äh, Rafim dich am Seil herunterlassen. Handschuhe hast du? Um, ja, ich habe ich, ich habe mittlerweile eigentlich Handschuhe an. Also immer. Male will man ja auch verbergen, ne? Ja, die sind zwar nicht <lacht> in der Hand, aber so oft wie Diamantes <lacht> klettern äh, musst, hat er auf jeden Fall Handschuhe. Ja, okay, ich nehme auf und aus. Ja, dann kannst du dich runterlassen. Kletternprobe brauche ich da nicht. Du hast äh, eine Körperkraft von Rafim und selber ein Gurgelum und eine gute fesseln Fesselnprobe. kannst dich also runterlassen und hockst äh, dann mit deinen Stiefeln 10 cm über der Oberfläche. Ist, äh, könnte ich weiter runter oder ist das Seil vorbei? Also, wie tief also, bin ich? Nee, ne, Seil, Seil habt ihr noch, aber du bist jetzt ungefähr auf zwei Meter Tiefe. Da fängt jetzt das Wasser an, ne? Du müsstest dich dann in das Wasser fallen lassen. Es geht. Äh, ich irgendwas? Äh, um von. Ein Schacht nach unten. Ein Schacht, das geht weiter. Ein Schacht, ja, ja das ist tief. Ja, dann, äh, lasse ich mich weiter ins Wasser rein. Okay. Dann kannst du im Prinzip äh, dich weiter runter sacken lassen. Es ist äh, relativ kalt. Ähm, du hast so ein bisschen das Gefühl, es ist ölig. Und ansonsten tut es nicht weh, es kribbelt nicht, ähm, es stinkt doch nicht wirklich. Also, so ein na gut, je, je weiter du kommst, äh, es ist es alles sehr nass und sehr kalt. Gerade jetzt im Winter. Aber, hm. Der Boden ist weiter äh, ausgemauert, also da kannst du sicherlich noch äh, sicherlich zehn Schritt nach unten tauchen. Ja, das mache ich. Ich habe ein sehr solides Lungenvolumen, jetzt auch mit dem Gorgolum. Und ich äh, tauche da ein gutes Stück, vielleicht so 20, 30. Ja, nach zehn äh, Schritten ist Schritt ich das Seil ministen? zu Ende. Das müsstest ähm, du dann, dann entweder äh, abbinden oder durchschneiden. Kannst du natürlich tun? Ja, ich, ich, ich, ich bin das ab. Okay, dann schauen wir uns mal die Regeln zum Tauchen an. Wie geht das Schwärz? Ich habe sowieso nicht ganz verstanden, warum ich mich überhaupt äh, festgebunden habe, aber... Damit der Rest von uns auch was tut. Ja, richtig. Wir halten ja alle gemeinsam das Seil. Nein, nein, Rafim hält das Seil. Ich äh, führe die Aufsicht, ähm, <lacht> Und aber mir ist ähm, einfach fürs Optische da. Er wartet ungeduldig. Ja. Zulamin stellt schon mal irgendwelche Poller auf, damit auch keiner in die Bausteinzone <lacht> eindringt. Also, tauchen. Da Tauchstrecken und Zeiten sehr stark von den Umgebungsbedingungen abhängen. Tauchtiefe Wassertemperatur. Die Wassertemperatur ist gerade so bei ich sag mal 0 Grad. Unwahrscheinlich. 4 Grad müsste die Wassertemperatur sein. Ja, aber wir runden dann ab und dann sind wir bei 0. Okay. <lacht> okay, warum ist es euch. Äh, ja, wir sind, wie gesagt, im Winter, es ist nicht zugefroren. Ähm, äh, meinetwegen ist es auch bei 4, es ist trotzdem arschkalt. So, ich schaue gerade mal, ob die äh, Wassertemperatur auch mit in die Probe reingeht. Du hast äh, keine Fettsalbe aufgetragen oder irgendwas, das die Körperwärme weiter spendet. Wir sind knapp über dem Gefrierpunkt. Ähm, die Strecke, die ein Taucher unter Wasser zurücklegen kann, beträgt THW Schwimmen mal Ausdauer durch 10. Juris dein Schwimmen thw Ich habe einen THW äh, von Schwimmen in 12. 12 mal deine Ausdauer. Das ist eine Ausdauer von 51. 51. Das sind 612 insgesamt. 612 geteilt durch 10 sind 60 Meter. Das heißt, äh, du kannst ähm, die 50 Meter Strecke unter Wasser hin und zurück tauchen. Äh, und dann noch ein bisschen mehr. Das ist schon gewaltig. Aber die Stadt ist halt auch gewaltig groß. Und äh, dann hast du irgendein Problem. Du kannst äh, grob... Ähm, Neun Schritt in die Tiefe tauchen und dann merkst du, dass es dort, ähm, es ist kein, es ist kein richtiges Rohr, das ist es nicht, ähm, aber du kannst dich beengt weiter in Richtung der Stadt nach Osten schieben und ziehen und drücken. Wie lange möchtest um, du das tun? Kann ich eine Orientierungsprobe machen, um mich ungefähr hier einschätzen zu können, meine momentane Position? Ja, also deine momentane Handposition. Äh, hier ist der Bohrentempel. Du hast natürlich bis zur Stadtmauer hast du äh, 180 Schritt. Ich muss gerade mal schauen. Das muss eigentlich geeicht sein. Ja, 1 zu 10, Das heißt, das sind 180 Schritt, 160 Schritt bis zur Stadtmauer. Das schaffst du nicht. Okay, äh, also nach äh, guten 50 Schritt oder so können wir das auch so sein lassen, denn ich weiß, die anderen werden das auf keinen Fall schaffen. Das Ist nicht Und richtig. Ich habe den Wasseratem. Richtig, Boltax hat Möglichkeiten. Aber also du, äh, mit den, äh, dann komme ich gar nicht zu dieser Verengung, dann sehe ich die Verengung gar nicht, meinst du, oder wie? Äh, doch, doch, also warte mal, du hast hier, hier ist der Brunnen. Äh, du kannst neun Meter nach unten tauchen und dann fängt es das an, äh, dass das es so, ja, das sind halt Felsspalten, durch die das Wasser fließt. Feldspalten. Da drückst du dich dann halt durch und äh, ziehst dich eben bis zu dieser Stelle. Und dann merkst du, dass deine Luft knapp wird, trotz des Gurgulums. Deine Orientierung sagt dir, du bist ganz grob noch vor der Stadtmauer und müsstest dann umdrehen. Das ist also, ich die, die Idee ist gut. Die Brunnen sind alle miteinander verbunden, aber das ist die falsche Stelle, um hier runter zu gehen. Wenn ich dann noch keine Anzeichen sehe, innerhalb von äh, drei, vier Augenblicken, dass ich hier irgendwo Luft holen kann, dann setze ich an, äh, konzentriert und Ruhe behalten, denn dann ist das das Wichtigste beim Tauchen, weil es auch Diamant ist, zurückzuschwimmen. Ja. Äh, da geht dir dann auch relativ fix dann die Luft aus, weil äh, ja, du hast halt eine Strecke von 60 Schritt, die bist du dann auch eben geschwommen und dann musst du auch echt kämpfen, äh, bis du dich dann wieder nach oben schiebst und an die Wasseroberfläche kommst. Das ist <lacht> eigentlich da immer noch rum. Ja, Diamantus äh, greift einfach nur an das Seil und ruft hoch, zieht. <lacht> Ja, ich ziehe an dem Seil. Naja, und, Diamantes, ja, was ist da unten? Lass mich raten, Wasser. Ja, viel Wasser. Die Schächte scheinen tatsächlich alle miteinander verbunden zu sein, aber das ist eine Riesenstrecke bis hier, bis zur St äh, Stadtmauer. bis du zum nächsten Verbindung. Werden wir wohl so nicht hinter uns bringen können? Naja. Aber aber wenn wir dich in der Stadt in den Brunnen setzen, glaubst du, dass du dann irgendwo hinkommst? Ich könnte dich verzaubern, dass du unter Wasser atmen kannst. Wir haben noch diese, diese Alchemiker zum Unterwasser tauchen. Richtig, das wäre die zweite Möglichkeit. Kajubo? Popowasser. Popowasser ah, so. war das. Wasser, ja. okay. Sehr gut möglich, aber wir wissen immer noch nicht mit Sicherheit, ob es zu äh, Marek seine Verbindung gibt. Naja, aber wenn. Also, du und am besten irgendeiner von den Magiern die Strecke zurücklegt, dann würdet ihr ja nach der Quelle Ausschau halten, richtig? Dann äh, werde ich sinnvollerweise direkt mitgehen. Aber. Ja, äh, vielleicht ich sollten ich würde wir euch gleich, jetzt mal ins Warme schaffen. Das ist kalt ja. draußen. Richtig. Oh, ja, richtig. Naja. Also, ihr seht irgendwie ganz schön gesund aus, Diamant, das muss ich jetzt ja mal sagen. Ich, ich muss sagen, da unten ist es auch kurz schwarz vor Augen geworden. Man sagt, wenn Taucher trinken, dann merken die gar nicht, dass sie ertrinken. Die schlafen einfach nur ein. Bei da kurz das so als würde ich da unten einschlafen. Zeigt einmal eure Hände und Füße. Mal sehen, ob es schon die erste gibt. Ich würde vor allem mal gucken, er ist ja in charyptides Wasser getaucht, oder? Ja, zumindest den Erzählungen nach dann würde ich mir äh, das ganze Wasser, was auf seiner Hautoberfläche ist, äh, mal mit einem Odermann gucken, ob das dann tatsächlich äh, dämonische Spuren enthält. Odermann kann um Senserei wieder? ein hm. von Zauberei. Genau, ähm, ich fokussiere mich dabei tatsächlich nur auf das Wasser. Es ist leicht ölig, leicht schmierig und äh, das ist leicht, leicht verseucht, ja. Also magisch mit äh, Merkmal Korruptorot klar. Diamantes, ja, ihr seid mit diesem Wasser in Kontakt gekommen. Vielleicht sollten wir es erst einmal abwaschen, sodass ihr nicht kontaminiert seid. Ansonsten könnte es möglicherweise dadurch, dass es sich um Unwasser handelt, negative Effekte nach sich ziehen. Also, oh, ja schon, natürlich. aber... Ich dachte, ihr wollt jetzt direkt wieder runter. Oder nicht? Nun, nun doch nicht über diesen Einstiegspunkt. Wenn wir Purpurwasser holen und derlei. Ähm. Ja, man das naja, hast aber du Akklimatisierung, Kälte. Oder Kälteresistenz? Äh, uh, ich glaube tatsächlich schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal nachschauen. Du hast einmal Vorteil: Aquatisches Lebewesen, nein. Das gibt es in Myra nur. Kälteresistenz nein, wenn wäre möglich. Oder Akklimatisierung, Kälte dann habe ich die akklimatisierung aber sieht nicht so aus nein dann bekommst du jetzt schon mal ein w6 tpa für die erste spielrunde und weil das kälte tp sind werden die sich auffordieren. und das kann zu dem verlust von gliedmaßen führen Oh. Aber mit einer Eins bist du auf der sicheren Seite. Ja, du frierst, es ist Winter, ähm, vor dir liegt Schnee ähm, und dir ist bitter kalt. Lass uns doch in den Tempel hineingehen. Vielleicht können sie euch mit warmer Kleidung versorgen. Oh ja, ich denke, im Tempel dürfte man auf jeden Fall ähm, etwas für euch tun können. Äh, nein, das, das gilt schon. Lass uns zum Schiff gehen. Ja, wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet heute Wenn Abend, wir beim äh, Schiff angekommen sind, seid ihr, seid ihr erfroren. Ich denke auch. Sie werden sicher wenigstens eine Decke haben. <lacht> naja, also Diamantes, ich äh, muss ja euer, euren Mut bewundern, sich der Kälte so zu stellen. So als euer da macht ihr mich ja schon ein bisschen stolz als euer Landsmann. Ich ich sicher schon nicht erfrieren. Wenn Seid der Mann das? sich mit der Kälte messen will, wie es noch kein Alan Fahner getan hat, dann sollten wir ihn nicht aufhalten. Er yes, ist. ist uns alle. Blut e ist von allen Fahnern in die Blutlinie gelegt worden. Er wird seine Hände und seine Füße verlieren. Ja, er wird sterben. Diamantis, du musst doch selber entscheiden. Wirf wir auf Arroganz. <lacht> das hat nichts mit Arroganz ja, zu tun, halt dass wir nicht ja. in den Tempel sind. <lacht> ja. Auf ihm triggert dich da gerade an seiner Blut. <lacht> also das machst du gut. Ich, ich, ich habe ja keine Arroganz, ich, ich war Land. Arroganz. Warte mal, ich bin morgen. aber arrogant. Ich muss gucken, ob du jetzt beweisen musst, dass wir das hinkriegen. <lacht> <lacht> ja? Naja, halt das, du musst das selber wissen. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass ein echter Alleinfahrer jetzt bis zum Schiff laufen würde. Also, könnt uns hier doch nicht von so ein bisschen Kälte. Haben wir doch keine Angst. Wir sind Alleinfahrer. Warum diskutieren wir darüber überhaupt, überhaupt so? Ja, wir ja, haben einen Und Wie wollt so ihr eure Schusswaffen bedienen, wenn euch Fing Finger fehlen? Richtig, geht in den Tempel und holt euch eine Decke, mindestens das. Ich würde jetzt anfangen zu joggen, um Diamantes zu motivieren, mit mir zu joggen, du bist zum Chef. Außerdem ist es doch ein Boron-Tempel und ihr Anfänger mögt doch Boron-Tempel. Ja, dann eine Klugheitsprobe oder so, keine Ahnung. Darf ich versuchen, dich zu überreden, ich möchte hier kein PvP betreiben, aber... Also... <lacht> aus, aus, aus <lacht> gegen dich. Okay, alles klar. Okay, können wir gerne machen. Aber ich meine, er weiß ja, warum er nicht in den Tempel will. Das hat ja nichts ja. mit seinen anderen fahrernischen zu tun. <lacht> Im Tempel ja, das ja, das stimmt er auch. Das ist Tempel. Aber wir können gerne überreden, wir für die Bilder. Ja, alles klar. Hier kommt die Überredenprobe also. von mir. Sonst ja, fordert Diamantus jetzt den Raphim zum Wett äh, Wettrennen zum Schiff. Oh, <lacht> uh, sechs Punkte. Das will, da will ich sogar... Ach komm, hier habe ich, hab ich einen Chip, Chip meine Freunde. Wofür hab ich den denn? 14 Sterne. Du musst 10 überbieten, ne? Du so kannst Paktierer auch umbringen. Dann jetzt hab, jetzt <lacht> hätte ich meine vollen 14 über. Ja, dann Aber am Ende muss Diamantis das selber entscheiden. Also, ja. Ich ja, bin auf jeden Fall Tempe, überzeugt. Im Tempel geht er drauf. <lacht> ja, das weiß ich ja nicht. <lacht> Aber ich hab zumindest ja, den anderen überzeugt mit meiner gar Ansprache. Ja komm Raphim, wer schneller da ist. Und äh, ja dann wird äh, wir ich, ich glaube, du wirst mir auch ziemlich davonziehen, zu meiner großen ich Überraschung. Würfel eine ich Athletikprobe, äh, du bekommst pro Spielrunde an der freien Luft äh, ein wie sechs Trefferpunkte. Ich möchte natürlich mhm. zum Sprint ansetzen. Ich möchte meinen Gurgolum auch äh, voll ausnutzen ja, und hier so über Dächer, äh, Dächer spielen und <lacht> <lacht> was weiß ich, was wir abgehört sogar nehmen. Also ich gebe dir auch noch eine Gassenwissenprobe. Gassenwissen und Athletik, ja. Es geht halt darum, wie lange du jetzt äh, durch die Kälte, nass, kalt, bei Minusgraden läufst. Ja, ich glaube, auf die Athletik wird es gleich nicht ankommen mit den Attributen, aber die Gassenwissen ja, könnte interessant werden.